Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute, wie ihr einen ganz, ganz einfachen und schnellen Nusskuchen machen könnt. Und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Das ist dann also der fertige Kuchen, so schaut er aus. Tipp, wenn ihr die, das obere Topping nicht haben wollt, ihr könnt auch einfach die doppelte Menge nehmen des Kuchens oder auch von mir das Dreifache, je nachdem wie viel ihr wollt, und macht euch daraus einen dicken großen Kuchen. Das geht auch schon der ist dann ziemlich schnell fertig. Okay, wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, hier unten drunter findet ihr direkt alle Zutaten und die Zubereitungsschnitte, die wirklich sehr, sehr einfach sind und dann könnt ihr euch das gerne nachmachen. Und ansonsten bei Rückfragen an mich oder Rückmeldungen schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganik.de. Dann war es das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!